Thank you Mein Name ist Kirsten Simon, ich bin 54 Jahre alt, komme aus dem Raum Aschaffenburg und auf Twitter findet man mich unter kira for life In meinem Leben spielt eine ganz große Rolle Menschen mit Behinderung. So habe ich zum Beispiel auch zwei Söhne. Einer davon ist ein Mensch mit einer schweren Behinderung. Er ist unter anderem blind und ein weiterer Sohn ist Lehrer an einem Zentrum für motorische Entwicklung. Mit einem Menschen zusammenzuleben, der eine schwere Mehrfachbehinderung aufweist, so wie es mein Sohn, der mittlerweile ja auch schon erwachsen ist, hat, ist äh, jeden Tag eine neue Herausforderung. Wir müssen uns oft nach seinem Befinden richten. Das heißt, wenn er morgens aufsteht und hat einen großen Anfall, dann ist in dem Moment auch mein ganzer Tagesablauf in Frage gestellt. Ich hatte eine Auszeit hinter mir, wo ich mit meinem Sohn oben an der Ostsee war und wir haben beide uns vollkommen zurückgezogen, aus allem, auch aus der Arbeit in meinen Ehrenämtern. Es war kurz danach, meine Freundin und ich haben uns dann in der Kneipe getroffen, uns auszutauschen und wir beide haben gemerkt, wir kommen einfach nicht weiter, eine Zukunft für unsere Kinder und auch eine Zukunft für uns zu schaffen. Es mangelt Einfach an einem Angebot, wo wir beide oder wo wir mit unseren Familien klar sagen können, das ist eine Zukunft, wie wir sie für unsere Kinder wünschen und das ist eine Zukunft, wie wir sie uns noch wünschen für die Jahre, die wir noch vor uns haben. Meine Kraft erhalte ich mir durch meinen Einsatz in Ehrenämtern, einmal als Moderatorin von www.intakt.info, ein Internetportal für Eltern behinderter Kinder, oder aber in meinem Ehrenamt als erste Vorsitzende der Lebenshilfe Aschaffenburg. Für mein Engagement wurde ich auch schon ausgezeichnet, zum einen mit dem Bundesverdienstkreuz, das habe ich letztes Jahr von dem bayerischen Justizminister bei uns in dem wunderschönen Landschaftsgarten Schönbusch ausgehändigt bekommen. Für die Zukunft wünsche ich mir ganz einfach, dass es zum Beispiel immer eine Lebenshilfe geben wird, dass ich, wenn ich es mal nicht mehr kann, auch mein Sohn mit seiner schweren und schwersten Mehrfachbehinderung seinen Platz in der Gesellschaft findet und nicht ein Verlierer der Inklusionsumsetzung werden wird. Das heißt, dass auch Menschen mit schwerer Behinderung einfach dazugehören und nicht an den Rand gestellt werden.